Gut, hallo auch von meiner Seite, mein Name ist Alexander Streicher, ich bin vom Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung in Karlsruhe. Und ich muss mal kurz fragen, passt das so von der Technik? Ich glaube, das ist nur ein Mikro für, das, für die Kamera und nicht für irgendwie Lautsprecher. Okay, wenn ich zu leise reden sollte, ganz hinten einfach kurz winken oder etwas schmeißen, dann werde ich schon lauter. Äh, ja, genau gibt es ja jede Menge Institute. Mein Institut ist so das größte unk institut äh, in diesem Verbund ähm, mit äh, fünf Standorten. Und ich bin jetzt aus dem Standort Karlsruhe, das ist auch der größte Standort. Äh, ich bin aus der Abteilung Interoperabilitäten Assistenzsysteme. Und das, was ich heute vorstellen möchte, das berührt beides. Nämlich sowohl diese Interoperabilität, also wie kann man Maschinen miteinander sprechen lassen, als auch Assistenzsysteme, in dem Fall sogar intelligente Assistenzsysteme, ähm, eben speziell fürs Lernen. Das ist unser Part. Äh, ja, zu meiner Person. Ich komme ursprünglich aus Freiburg und äh, war dort auch jahrelang ähm, als wissenschaftliche Hilfskraft am ähm, Uniklinikum Freiburg, dort in der Medizininformatik, und dort habe ich auch zum ersten Mal Kontakt bekommen mit Serious Games. Da hatten wir ein Spiel entwickelt für die Urologie. Kennt jemand hier das Spiel Monkey Island? Ja. ja. Ah, super, ja. Oftmals kennen das einige dann schon nicht mehr, vor allem das jüngere Publikum. Also wenn es ganz junge Studenten sind, die kennen dann schon nicht mehr Monkey Island. Wir hatten es damals aufgezogen, tatsächlich wie so ein Monkey Island Adventure. Und es hat sich damals schon gezeigt, das ist jetzt über 10 Jahre her, 15 Jahre her, dass ja, das sehr große Vorteile gebracht hat für die, die das Spiel gespielt haben, im Vergleich zu denen, die nur die Folien, die Folien sich angeguckt hatten. Also es gab einen messbaren Effekt, das war sehr schön. Serious Games, das steht ja hier im Titel, das ist natürlich ein Thema, was uns schon seit sehr langer Zeit beschäftigt. Mit vielem in der Informatik ist es immer so mit diesen Ups and Downs, also so Trends. Ähm, Serious Games gab es schon in den 60ern, in den 70ern, in den 80ern. Es kommt immer wieder hoch und dann geht es wieder ein bisschen runter. Ähm, in den letzten Jahren ist es verstärkt groß geworden. Vielleicht auch deswegen, weil ja Spielen ist in der Gesellschaft, später Computerspiele, ist in der Gesellschaft halt jetzt doch mehr verstärkt wiederzufinden, als es damals der Fall war. Heute mit den ganzen Handys mit den Spielen da drauf, Mobile Games mit den ganzen Spielkonsolen oder eben überhaupt der Spielindustrie. Irgendwie ist es doch, hat es doch Fuß gefasst und da versucht man natürlich im Rahmen dieser Serious Games oder des Digital Game Based Learning ähm, ja, die Leute auch da abzuholen, dass sie jetzt nicht nur trockenen Vorlesungsstoff sich anhören, was wir jetzt gleich in den nächsten paar Minuten machen, sondern äh, auch mal ein bisschen äh, interaktiv werden. Da werde ich jetzt ein paar Sachen dazu erzählen. Ich habe es da unten noch gerade eben eine Folienanzahl hingeschrieben, das war selbst erschrocken, 45 Folien. Ähm, ja, davon sind aber auch vieles, viele mit Bildern. Und äh, ich wollte es nämlich ein bisschen lockerer gestalten. Ähm, ja. Äh, mal gucken, wie wir durchkommen. Also ich habe bei vielen Folien, das ist auch jetzt etwas eher oberflächlich noch gehalten, also wenn Sie da Fragen haben, gerne jederzeit fragen entweder direkt im Anschluss, wenn man versuchen, hier mit den Laptops, die ich da mitgebracht habe, da noch ein bisschen in die Praxis zu gehen oder mich dann eben später dann nochmal fragen, vielleicht auch sogar per E-Mail. Genau. Das nächste Folie wollte ich noch kurz was sagen zum Institut, wo wir uns eigentlich verankert wissen. Also ich bin jetzt nicht der Spielentwickler per se. Ja? Das wäre das Rechts. Ein Spielentwickler hat so das Gameplay-Wissen, die, die entwickeln die Spiele, die erstellen das Spiel, das sind die Implementierer. Ähm, das kann ich zwar auch mit den Engines, aber hier sind wir in der Mediendidaktik ähm, oder die Mediendidakter, die können da wesentlich besser Grafiken machen. Ich bin der Informatiker, ja Informatiker, äh, ich mache da nicht so viel mit Grafiken, das überlassen wir dann doch anderen. Auf der anderen Seite gibt es hier so den, den Kunden quasi, einen Ausbilder oder die Schulen, die haben das pädagogische Wissen oder das Domänenwissen und dazwischen sind so wir, wo so eine Spielidee kommt wo wir ein Konzept entwickeln oder eben auf Engines aufbauen und eben solche Serious Games dann erstellen. Quasi, dass wir als Bindeglied fungieren. So sehen wir uns in der, in der Abteilung und ich bin aufgestellt eben auch in dieser Abteilung, auch so als Bindeglied, aber noch mehr, eher, eher auf der technischen Seite mit den Engines. Da habe ich jetzt mal was mitgebracht, ähm, um quasi ein einstiegendes Thema zu geben. Serious Gaming. Also das Themenfeld ist sehr, sehr weit. Wir sprechen bei Serious Games ja über Spiele, die einen ernsthaften Hintergrund haben. Also nicht nur einfach nur zum Zeitvertreib gespielt werden, sondern eben, dass man damit auch etwas bezweckt. Das muss nicht unbedingt jetzt direkt etwas, ein, ein Lernziel beinhalten. Es kann auch irgendeine andere Form des, ähm, des, der, der Ernsthaftigkeit sein, wie eben durch das irgendwelche, irgendwelche Methodenkompetenz ähm, trainiert wird. Das ist ein Spiel, wie es früher aussah, Firefighter. Ich habe es nie gespielt. Ähm, kennt jemand Firefighter? Also ich kann das nicht. Ich habe das nochmal mal ausgegraben, weil das ist heute schon eher ähm, bekannter. Emergency 2014. So sehen Spiele halt heutzutage aus. Das soll halt so ein bisschen den Kontrast verdeutlichen. Da ging es um ähm, das Training von Prozessen ja, für, ähm, ja, für, für, für, für die Feuerwehr. Ja, im spielerischen Sinne. Und hier unten lernt man auch solche Prozesse, also wie, wie, wie, äh, wie, wie plant man Rettungskräfte ein, wie sind so die Vorgänge, das kann hier unten auch spielerisch erfahren werden. In, für äh, den ernsthaften Bereich, also im geschäftlichen, gibt es tatsächlich auch so, solche Spiele, die nennt man dann meistens Simulationen und die werden dann, werden dann tatsächlich auch von Rettungskräften gespielt. Nur... Ähm, die schönste Grafik hilft natürlich auch nichts, möchte ich hier auch nochmal dazu sagen. Das Wichtige sind halt die Inhalte und dass man eben die Leute daran bindet, also sozusagen die Leute immersiv bekommt, dass sie im Flow sind, dass sie im Spiel drin sind. Und das kennen Sie alle, vielleicht ist das beste Spiel, also gab es erst wieder kürzlich in den Nachrichten, so ein Spiel von 1987, das besteht halt nur aus, äh, aus ein, paar äh, ein paar Rechtecken, und ist trotzdem eines der besten Spiele, so als Adventure. Einfach, weil es die Fantasie anregt. Bei uns ist die Fantasie, wenn wir etwas interaktiv machen können, dann bleibt es am besten hängen. Dann ist eben die, der Lernerfolg, oder dass wir etwas behalten, ist dann am größten. Und darauf möchte ich jetzt im Folgenden dann eingehen. Ein zweites Thema, was ich ansprechen möchte, ist, sind meine Arbeiten. Also ich ähm, bin im Bereich der Forschung tätig. Informatikforschung, speziell im Bereich Künstliche Intelligenz und dort bei den intelligenten, adaptiven Assistenzsystemen. Und was wir haben wollen, ist nicht so etwas. Früher hat man nämlich tatsächlich das gedacht gehabt. Man findet schon irgendwann einen Weg, wie so Matrix-Stil, dass wir das Wissen in die Köpfe der Leute reinbekommen. Ja, das hat sich dann herausgestellt, das funktioniert dann doch nicht so gut. Und äh, ja, da mussten halt, müssen halt Methoden gefunden werden, wie wir dann doch die Leute dazu bringen, dabei zu bleiben, dass sie sich die Inhalte angucken, dass sie sich das merken. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen aufgetragen ist das Thema Interoperabilität. Das ist ein Riesenproblem, weil diese. Ich weiß nicht, ob Sie den Vortrag vom Herrn Fuchs gehört haben letztes Jahr zu Thema intelligente Lernsysteme, dass man ja versucht, diese Intelligenz, die man für ein Spiel entwickelt hat, auch auf andere Spiele ja, zu bekommen, so im Sinne von einem Tutor. Keine Sorge, also das ist immer das typische Thema bei den intelligenten Tutorsystemen, man will den Lehrer nicht ersetzen, man möchte nur Assistenzsystem, Assistenzfunktionalität bieten und ähm, da ist es die Idee, das wie so einen Tutor zu haben. Wenn man jetzt sich das vorstellt, man hat einen Lehrer oder einen Tutor der guckt einen über die Schulter, dieses klassische One-to-One -one Tutoring, dann ist das natürlich am effektivsten. Und ähm, Warum können es die Maschinen nicht? Und da ist eine Antwort eben, dass es tatsächlich Forschungsarbeiten gibt, es gibt auch schon Ergebnisse von solchen intelligenten Tutorsystemen, aber die sind dann wirklich nur für ein System entwickelt worden, auch für eine Domäne, aber nicht für ein anderes. Wenn dann irgendein neuer Anwendungsfall kommt, dann funktioniert es schon nicht. mehr. Ne? Und das ist das Stichwort Interoperabilität, das ist hier unten ein bisschen aufgetragen. Wenn ich jetzt in einem, fangen wir mal mit einem Spiel an, hier so ein Flugsimulator, wenn ich da wunderbar schon gelernt habe, was Your Pitch and Roll ist, also wie ich, den Flugzeug, wie ich ein Flugzeug steuere, ich habe diese Fähigkeit erlangt und ich starte jetzt irgendwie einen Simulator, bin es bei der Lufthansa oder wo auch immer, starte so einen Simulator und der kriegt mitgeteilt, hey, der, der Schüler, der, der kennt das alles schon, wir brauchen das Kapitel nicht nochmal zu machen. Ein echter Mensch, ein Tutor dran würde sagen, okay, das Kapitel können wir ja überspringen, dann müssen wir jetzt nicht nochmal Zeit investieren. Ähm, typischerweise funktioniert es heutzutage immer noch so, dass, die, dass man trotzdem alles durchgehen muss, weil es keinen Austausch gibt zwischen den Systemen. Okay, das als Einstieg und als Motivation für den Vortrag. Ähm, ich möchte jetzt im Folgenden auf ähm, ja, so erstmal ein bisschen die Grundlagen eingehen, weil das auch in der äh, Vortragsankündigung sogar erzählt wurde, oder angekündigt wurde. Äh, was sind denn Serious Games, bringen die dann was? Und ich möchte das beginnen mit einem Beispiel, das ich mal gerne dabei habe, zur Luftbildauswertung, weil das ist die Domäne, wo wir tätig sind, die Luft- und Satellitenbildauswertung. Dann möchte ich was sagen zur Adaptivität und gehe dann ein auf Serious Games oder Digital Game Based Learning. Dann bringe ich meinen Teil, speziell so mit dieser E-Learning AI oder E-Learning KI, also Künstliche Intelligenz, und ähm, zeige dann ein paar Beispiele von unseren Spielen, wo ich ein paar davon dabei habe, die auf den Laptops da laufen. Genau. Das nochmal als Einstieg, jetzt als Motivation, warum wir eigentlich bei dem Thema Lernen sind. Ich habe gesagt, unser Anwendungsfeld ist die Luft- und Satellitenbildauswertung. Ja? Also äh, da fliegt ein Flugzeug übers Land und macht Fotos ähm, oder Videos und später können Sie sich das bei Google Earth angucken. Und das Ganze wird nicht nur für optisch gemacht, sondern auch für unterschiedliche Sensoren wie Radar oder Infrarot oder Hyperspektral. Ich habe es mal ein Beispiel dabei für Radar. Und wo ist das? Wer weiß es? Wer weiß es nicht? Worum muss ich ja fragen? Weiß jemand, wo das ist das? Ja? Da, so. also ich weiß es nicht. Kennt jemand diese, diese eine Brücke? Kennt ist das amerikanische als Lissabon? Nee, ich glaube Lissabon. Nee, nee, nee. Also, es ist uh, Sydney. Ja, es gibt schon die ersten. Ja, also doch. Aha. Also, Sydney, diese Triangelbrücke, diese, da wo das Feuerwerk immer stattfindet. Ja? Und ich glaube, das hier unten? Das Opernhaus. Das Opernhaus. Ja? Okay, also, wir haben geklärt, wo es ist. So Und ähm, das habe ich mal auf der anderen Seite ein Radarbild mitgebracht, weil es kann sein, dass da oben drüber überall Wolken sind. Ja, jetzt brauchen sie aber Radarmaterial, oder brauchen sie irgendwie Bildmaterial von der Stelle. Also durch Wolken können wir durchgucken, nämlich wenn eben ein Radarsensor, das sieht das Ganze so aus. Ja, ja das sind, ähm, das sieht schon ein bisschen wilder aus. Ich habe da auch mal ein paar Sachen markiert. Hier links unten, das nennt sich ähm, Ghosting Artifact. Da ist ein Schiff, Lang gefahren und deswegen wäre das so komisch abgebildet. Rechts an der rechten Seite, das hier, das ist ein Gebäude, das nach unten in dem Fall umgeklappt wird, das nennt sich Layover-Effekt. Wir haben ja hier einen Son die Sonneneinstrahlung, ist ja hier von hier oben. Das war, wissen wir alle. Gell? Nur hier drüben, wissen ist ein aktiver Sensor, der beleuchtet von hier unten. Und der Punkt, weil es ein aktiver Sensor ist, wenn ich jetzt so einen äh, Turm habe und äh, der aktive Sensor, der Strahl trifft hier oben auf den, den höchsten Punkt des Wolkenkratzers. Da wird er zuerst reflektiert, erscheint also im Bild als erstes. Deswegen wird alles, was ein bisschen größer ist, nach unten geklappt. Also das sind alles so Effekte, die müssen die Leute kennen als die Luft- und Satellitenbilderauswerter. Das ist ein Meisterbuch, habe ich vorhin schon gesagt, der sehr lange dauert, ich glaube auch drei Jahre. Und die müssen eben enorm viel Wissen aneignen, wieso ja diese diese Effekte sind, weil die müssen von so einem Bild auf so, ein, so etwas schließen können. Also ich kann das meistens nicht, wenn ich sowas sehe. Ist, ja. ist schwierig. Ich habe da hinten auch mit der Vive noch ein Beispiel mitgebracht für so ein Assistenzsystem, wo wir versuchen so Serious Games und äh, Virtuality miteinander zu kombinieren und da kann ich Ihnen auch mal so ein, genau, so ein Satellitenbild zeigen. Das hat dann meistens auch eine Auflösung von 50.000 äh, Pixeln im Quadrat, also 50 Megapixel. Wie kriegt man das in VR rein? Jetzt noch die Frage, was ist denn das hier? Stelle ich immer wieder gerne, ich bringe diese Folie immer wieder. Und stelle immer wieder die Frage, was ist denn das? Dieser, dieser weiße Balken, was ist das? Weiß das jemand? kann jemand? Ich möchte einfach, einfach brainstormen, wenn weiß, hat jemand eine Idee, was es sein könnte? Schatten von der Brücke? Ja, das geht nämlich in die Richtung. Fast richtig, halb richtig. Okay, ist gut. Noch eine Idee? Also hier haben wir diesen ähm, Triangel, das ist Metallgerüst, und ich glaube, da ist die Oberfläche von der Brücke. Das ist witzigerweise der Unterboden von der Brücke. Weil ja, Wasser reflektiert einen Radarstrahl, ja, das fliegt aufs Wasser, dann wieder hoch und dann wird es wieder nach hinten reflektiert. Einfallswinkel, gleich Ausfallswinkel. Also das ist der Unterboden der Brücke. Also bislang hat es mir keiner gewusst, ich habe es damals auch nicht gewusst, dass es gefragt wurde, ich fand das schön. Und eben diese Sachen, die muss man wissen, muss man interpretieren können. Und deswegen haben wir hier eben dieses Schreckgespenst Lernen, ja, weil wir versuchen halt den Leuten das irgendwie ja, schön mit, mit schönen Anreizen dazu zu bringen zum Lernen. Wir haben nämlich meistens eben die Lernmotivation nur von, von extern aufdoktriniert. Ich weiß es nicht, sind Sie alle im Bereich der Lehre tätig hier in der Uni? Oder? Nee? Wer es mit dem Bereich der Lehre zu tun hat, weiß, dass es manchmal etwas träger sein kann, die Leute eben dazu zu motivieren. Und meistens ist es dann mit externen mit Noten und dergleichen. Das sind diese externen Anreize. Was man eben eher haben möchte, ist, dass die Leute von selbst eine intrinsische Motivation mitbringen zum Lernen. Eben zum Beispiel in Form von, ja, von irgendwelchen inneren Anreizen, eben eine intrinsische Motivation, dass sie sagen: naja, Das ist für mich selbstpersönlich wichtig oder dass sie eben durch solche Spiele dazu angehalten werden. Das ist so ein Dreigestirn, in dem Fall sogar Vier-Gestirn, dass man jetzt mal hier so sich angucken kann, wie kann man das erreichen. Was man schon lange versucht, ist, mal, dass man eben Simulationen hat. Simulationen bieten eine hohe Immersion, eine hohe Realität und werden meistens mit einem Trainer zusammen kombiniert. Dann hat man oben sowas wie Digital Game-Based Learning. Da muss es auch nicht unbedingt realistisch sein. Ja, da ist es dann wichtig, dass eher wichtig dieses Spielerische, dass es eine Story gibt. Ja. Fantasie noch angeregt wird. Und dann gibt es sowas wie demifizierte Lernprogramme, da ist es nicht unbedingt so, dass das Lernziel vielleicht das Spielziel ist, das kann eben zwar schon versteckt sein, aber es ist dann, kann auch einfach nur, zum, nur so unterhaltungsmäßig sein oder um äh, ja, Werbung zu platzieren bei den Mobile Games zum Beispiel. Ähm, da ist, wird nicht so viel Wert auf die Immersion gelegt. In der Mitte steht nämlich genau das, dass man versucht, eben die Immersion zu erhöhen, das Spielziel zu erreichen, dass es möglichst identisch ist mit dem Lernziel und dass es realistisch ist, vielleicht mit dem Trainer zusammen gespielt wird. Das ist eine schöne Folie, die möchte ich auch noch als Einstieg bringen. 10% dessen behalten wir, was wir lesen. 50% dessen behalten wir, was wir hören und sehen. 30% dessen behalten wir, was wir sehen. Und 90% dessen behalten wir, was wir selbst ausprobieren oder selbst mal interaktiv, wo wir uns mit interaktiv beschäftigt haben. Das sind also diese, diese Kompetenzgeschichten oder, dass man sagt, Methodenwissen, prozedurales Wissen, das prozedurale Gedächtnis angeregt wird. Angeregt wird. 70% dessen behalten, was wir sprechen und 20% dessen behalten, was wir hören. Das sind auch meistens so die Stereotypen, die wir dann versuchen eben ja, zu befriedigen dass man sagt, es gibt diese Schubladen und meist, früher hat man das zum Beispiel gedacht gehabt, ah ja, es gibt wirklich Lerner, die lernen hauptsächlich auditiv oder hauptsächlich visuell. Aber das, davon ist man ja abgekommen, das sind, immer, das sind immer so Übergänge und das kann tagesformabhängig sein. Und ähm, was wir uns jetzt angucken ist halt dieser Teil hier unten. Weil das ist ja doch das Effektivste. Ja. Das werden Sie mir wahrscheinlich zustimmen. Wenn man mal etwas gelernt hat, in einem Seminar, wie es heute, ja, ja, dann ähm, können wir in einem Monat noch mal abfragen, was habe ich denn auf Folie F10 gebracht. Ähm, ja. Die meisten natürlich von Ihnen wissen natürlich noch alles. Ja. Ähm, aber viel besser funktioniert es ja dann doch, wenn man das Ganze mal irgendwie praktisch umgesetzt hat. Ja, also klassische Lehre oder so. Da, da sind wir als verankert. Da nochmal, es sind es bald fertig, so die, die Grundlagenfolien, Lernerfolg und Motivation. Äh, Motivation ist der wirksamste Antrieb zum Lernen. Also wenn wir etwas erreichen wollen, wenn wir einen Lernerfolg haben wollen, dann müssen Sie alle schauen, wenn Sie solche, solche Programme aufsetzen, dass Sie die Motivation halt erhöhen. Weil da gibt es eben einen direkten Zusammenhang, auch eben bezüglich den Lernergebnissen oder eben dem Verhalten. Ähm, da auch zum Beispiel, es gibt eine positive Beziehung zwischen der Studienleistung und der intrinsischen Motivation. Das sind jetzt nur ein paar Auszüge zu diesem ganzen Thema. Und wir haben uns eben auf die Fahnen geschrieben, wir wollen eben Programme entwickeln, Lernprogramme entwickeln, die eine hohe Immersion beinhalten. Da ist eben dieses Stichwort mit der Virtual Reality nicht weit entfernt. Da kann man nämlich ganz enorm die Immersion plötzlich steigern. Und ähm, die Effekte, die wir in den ersten Studien schon nachgewiesen haben und die überall zu finden sind, sind na ja, das bestätigt das. Wenn man immersiv in einem Programm drin steckt, äh, wenn man sogar vielleicht in diesen Flow reinkommt, dann ist der Lernerfolg am größten. Wie machen wir das? Ähm, Steigerung der intrinsischen Lernmotivation. Also die Lernumgebung soll ein positives Erleben ermöglichen. Und im Idealfall, das habe ich jetzt schon öfter gesagt, soll es diesen Flow-Effekt bringen. Erzähle ich jetzt eigentlich, ist das alles schon bekannt oder passt es soweit? Passt, ja? Äh, Flow. Wahrscheinlich haben Sie das auch schon öfter gehört. Es gibt viele verschiedene Modelle von Flow. Ähm, Acht-Kanal-Modell zum Beispiel, hier ist es jetzt ein ganz einfaches mit diesen zwei Kanälen. Ähm, nämlich zwischen Fähigkeit und Anforderung. Und typische Spiele im, im Entertainment-Sektor nutzen ja genau das aus. Ja? Also, das heißt, ich will natürlich schauen, dass mein Nutzer von so einem Spiel, sei das heißt wir jetzt beim Spiel allein, nicht nur beim Serious Game oder beim Digital Game Based Learning, dass die in diesem Flow, sogenannten Flow-Kanal sind. Also in der Balance zwischen Fähigkeit und Herausforderung. Hier unten haben wir eine niedrige Fähigkeit und eine niedrige Herausforderung. Das ist also quasi ein Durchmarsch. Da ist ja, das ist man vielleicht am Anfang motiviert, aber dann bleibt man nicht am Ball, dann steigt man aus. Genauso negativ könnte es sein, wenn die Fähigkeit zwar hoch wäre, aber die Herausforderung niedrig. Dann wird man auch nicht mehr dran arbeiten. Oder umgekehrt eine niedrige Fähigkeit, aber eine zu hohe Herausforderung. Was man ja dann haben möchte, ist, dass genau hier, dass man da drin den Nutzer verankert und eben, dass der Nutzer so ein völliges Versinken in der Aufgabe verspürt. Ein klassisches Beispiel, was mir selbst passiert ist, ich bringe das dann immer wieder gerne, über zum Beispiel so wie Diablo. Ich komme momentan auch nicht mehr so viel zum Spielen, aber vor ein paar Jahren habe ich auch mal Diablo gespielt. Da ist mir auch aufgefallen, Blizzard ist da so ein Meister, also der Hersteller von so einem Spiel. Das ist immer so, dass man, dass man merkt, man wird immer in diesem Flow-Kanal gehalten. Man spielt eine gewisse Zeit, dann sagt man, okay, jetzt ist mal dann gut und plötzlich findet man doch noch irgendeinen besonderen Gegenstand. Oh, jetzt kann ich doch da weitermachen, dieses Rätsel lösen. Ja, und plötzlich ist man wieder drin. Ja, dass man ständig in diesem, also ich, ich bin quasi für das Beispiel, bin ich hier runtergerutscht und dann hat das System gegengesteuert und hat mich wieder zurückgebracht in eine höhere Herausforderung und dann bin ich wieder dabei. Kennen Sie vielleicht alles, wenn ein, alle, wenn ein System besonders gut designed ist und einen flow Flowkanal hält, dann möchte man nur noch ein bisschen, nur noch das nächste, nur noch das nächste Level. Ja, und das möchte man eigentlich schon erreichen, dass die Leute am Ball bleiben. Genau, Immersion dagegen ist eher so das Eintauchen, aber mit mehr Fokus auf die Aufmerksamkeit, also dass es nicht nur dieses reine ähm, Spielerische ist, sondern dass man dabei halt auch noch aufmerksam ist, für Inhalt zum Beispiel. Wir sprechen hier von der immersiven Didaktik, das heißt die Anregung des Spielflows durch die Immersion und das führt eben zu dieser gesteigerten Lernmotivation. Das ist unser Stichwort, worauf wir uns konzentrieren, immersive Didaktik. Ähm, auch ein, ähm, ein wichtiger Begriff da unten ist dieses Stealth-Learning. Das haben Sie vielleicht auch schon gehört. Während man spielt, lernt man. Und man merkt gar nicht, dass man lernt. Ja, Im Idealfall ist es ja eben so, dass das Spielziel, also ich soll diese diese Mission erreichen, zufällig gerade deckungsgleich ist mit dem Lernziel. Wenn ich die Mission erreicht habe, das Spiel, Spielziel erreicht habe, dann habe ich auch das Lernziel erreicht. Und dabei habe ich gelernt, ohne es zu merken, also ist dieses sogenannte Stealth-Learning, dass man sich da auf die Fahne schreibt. Ja, wie kann man jetzt, ähm, da habe ich, ich, hab ich schon öfter gesagt, Spielziel und Lernziel, wie kann man das lösen? Zum Beispiel, wenn man es nicht machen sollte, das ist ein Anti-Pattern, ist, löse die Aufgabe, dann darfst du als Belohnung das und das spielen. Sondern besser ist es, die Aufgabe korreliert eng mit der Aufgabe im Spiel, also Spielziel ist Lernziel, das Lernziele, was ich gerade gesagt habe. Ähm, Spieler darf sich als Held fühlen, genau, und erfüllt trotzdem freiwillig das Lernziel, weil es das Spielziel ist. Also wirklich in die Story einbetten, also wenn Sie so ein Programm machen, also wenn Sie dafür verantwortlich sind, schauen Sie bitte, dass Ihre Missionen wirklich deckung, möglichst deckungsgleich sind mit dem, was da als Lerninhalt oder als Lernziel vermittelt werden soll. Okay. Das waren so die Einführungen in das Thema Serious Games, Digital Game Based Learning. Das ich habe was erzählt gab zu so Immersion, zu so Flow. Jetzt möchte ich das ein bisschen aufgreifen und das in, auf den, den Bereich dieser intelligenten Assistenzsysteme stellen. Nämlich, ähm, vielleicht kennt das schon jemand. <lacht> For fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Ja, das ist so das typische Beispiel, wenn es im Bereich Lernen geht, adaptives Lernen, begleitetes Lernen. Und ich nutze es immer gern, um ihm zu zeigen, ja, wir brauchen Systeme, die sich auch an den Nutzer anpassen. Das muss nicht so sein, dass es absolut individualisiert ist, absolut personalisiert ist. Aber bis zu einem gewissen Grad müssen die Systeme halt doch schaffen, wie ein menschlicher Tutor, sich auf den Nutzer und seine Probleme einzustellen. Ähm, was man da als Zielgröße sich überlegen kann, ist wieder dieses sogenannte Flow-Kanal, dass so ein adaptives System hinten dran merkt, wann Sie gelangweilt sind und dann äh, aktiv wird und Sie wieder zurück in den Flow-Kanal ziehen. Ja, wenn ich das auch merke, hier drin wird es zu warm. Ähm, ja, das müsste ich wahrscheinlich ein bisschen hier regnen lassen oder so. Das kann ich aber leider nicht, Wir halt es adaptiv, ähm, ja, dass man versucht, dass die Systeme genau das eben bewerkstelligen, den Nutzer wieder, wieder zu motivieren. Das ist hier unten so ein bisschen aufgezeichnet. Wir wollen eben von der Adaptivität, dass sie eben in diesen Flow, in diese Immersion kommen, um eben einen höheren, einen größeren Lerneffekt zu erzielen. Wie können wir das schaffen? Ja, die Systeme dürfen halt nicht dumm sein. Ja, also ein System, was wirklich vorn, von vorn, von, von A bis Z durchmodelliert ist, was starr ist, was stringent einem Lernpfad, nur vielleicht nur ein Lernpfad ähm, folgen lässt, das ist ja nicht adaptiv. Wir brauchen irgendwie eine Form von KI, von künstlicher Intelligenz, dass da gesteuert wird, dass das sich adaptieren kann. Also wir sprechen da nicht nur von Adaption, ich spreche jetzt von Adaptivität. Adaption ist ja, wir können etwas verändern. Ja? Und weitergehend ist, Adaptivität ist so diese automatische Adaption. Dass es sich automatisch verändert. Im Idealfall vielleicht sogar so, dass Sie es gar nicht merken. Wir sind ja beim Bereich Stealth Learning. Sie merken, sie merken gar nicht, wie ein Spiel es sich auf Ihre Bedürfnisse einstellt. Sie vielleicht immer wieder in diesen Flow-Kanal zurückkommt. So, dass Sie vielleicht bei einem Lernspiel sagen würden, oh, nur noch dieses eine Level. Ich möchte nur noch diese eine Kapitel lernen. <lacht> ja, das wäre genau das, wär, das, wär das Beste. Wie sieht es denn heutzutage aus? Ja, meistens ist es halt so, dass äh, wenn wir über KI sprechen, dann ähm, ist selbst bei den sehr teuren Spielen, das sind AAA-Titeln, in der Spieleindustrie immer nur der Fokus auf ja, die Grafik. Meistens ist es die Grafik, wenn man irgendwas in der Nachricht liest, boah, tolle Grafik. Aber so die KI hinten dran, ja, die wird auch mal erwähnt, besonders tolles, was weiß ich, 3D-Shootern, so also besonders tolles Verhalten von den äh, von den Gegnern. Aber im Prinzip ja, stagniert diese KI-Entwicklung. Wenn ich jetzt schon sage, die stagniert bei den, bei den Spielen, dann sind wir noch bei einem Fortschritt von der KI bei Lernspielen, bei Serious Games. Da sprechen wir jetzt von ganz am Anfang. Ja, da steckt ja auch lange noch nicht so viel Geld drin. Wir brauchen diese Themen, das habe ich vorhin gemeint gehabt, hier gab es ja auch den Vortrag zu den intelligenten Tutor-System und die Ideen, wie kriegt man denn diese intelligente Komponente, wie kriegt man die rausgezogen, dass man sie einfach übertragen kann. Wir brauchen das auch für Computersimulationen und eben für, für Serious Games, für, für diese Lernspiele. Eben ein Beispiel wäre jetzt eben für diese Adaptivität. Das, was ich als Modell hinten dran nutze, ist ähm, dieser sogenannte Adaptionszyklus, also die Systeme erfassen, man hat einen Lerner, die spielen, oder der Lerner spielt mit einem System, die erfassen, was macht der Nutzer, also mit Mausklicks oder wir machen sowas wie Eye-Tracking, ähm, ähm, Temperatursensoren auf der Haut, man kann alles möglich machen, EEGs. Ähm, es muss irgendwie erfasst werden. Also der Mensch, der Tutor, wird ja auch zugucken, wenn man über das one to one tutoring sprechen, wird auch zugucken, wie interagiert ein Nutzer mit einem System. Dann würde man in sich selbst ein Modell darüber bilden, wie wird es analysieren, wie ist das Verhalten des Nutzers, speichert es ab in einem Lernermodell und basierend auf diesen Daten, die man gesammelt hat, und auf dem Modell, das man gebildet hat, würde man neue Inhalte auswählen oder andere Inhalte verändern und die entsprechend wieder personalisiert anzeigen. Dann geht das so in diesem Zyklus. Das ist dieser klassische Adaptionszyklus. Wie kriegt man das hin? Das ist schon gemeint gehabt. Ähm, typischerweise haben wir so monolithische Systeme. Ein Spiel 1, ein Spiel 2, mit einer Engine, einer anderen Engine. Da ist vielleicht so eine AI-Komponente dran. Ja, nur die wissen meistens nichts voneinander und die Interoperabilität ist verhindert. Das Konzept, das wir benutzen, ist, dass wir, ich nenne das Ganze E-Learning AI, das ist das hier rechts, dass die intelligente AI, die fürs Lernen zuständig ist, externalisiert ist, wie so ein externalisierter Tutoragent. Und dann wird über so einen Adapter ähm, versucht, da anzudocken. Und darüber kann man natürlich auch wieder einen, einen, ähm, einen Datenaustausch, Nutzerdatenaustausch zum Beispiel haben. Äh, ja, ich glaube, im Folgen bringe ich da noch ein bisschen was zu. Werde ich gleich noch was zu sagen. Das ist das Modell oder die Architektur, die ich da verfolge. Für diese E-Liber hat das Spiel mit verschiedenen Engines, einem Adapter, einer Kommunikationsschnittstelle, da nutze ich die XAPI. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Das ist momentan so der kommende De-Facto-Standard im Bereich E-Learning, für den Nutzer- bzw. Interaktionsdatenaustausch. Und wir haben hier auf der rechten Seite diese intelligente AI-Komponente mit der Interpretation Engine und der Influence Engine. Da möchte ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, jedenfalls sieht man hier so die Phasen, die ich gerade eben erzählt habe, auch hier, kann man sie hier wiederfinden. Ähm, wenn wir da ins Detail gehen möchten, können Sie mich gerne kontaktieren. Nochmal kurz als, als Beispiel, wie man das Ganze an, aussehen kann, hier dieses Capture und das Besondere jetzt hier an der Stelle ist, bei dieser Architektur, dass es nicht nur auf ein System bezogen ist und auf ein Nutzermodell, sondern auf mehrere, weil wir eben verschiedene Systeme anschließen können. Hier kann man eben bei dem Analysezyklus zurückgreifen auf viele verschiedene Nutzermodelle und dann ist sowas möglich wie, Sie kennen das ja alle bei Amazon und dergleichen, andere Nutzer haben auch ja, so dieser Klassiker, andere Nutzer haben auch diese Lerneinheit, sich anguckt, nachdem dieses und dieses gemacht wurde. Das wäre damit dann möglich. Genau. Da würde ich erst mal kurz drüber gehen. Ich habe es schon angedeutet, wenn es da Fragen geben sollte. Speziell, ähm, weißt du, sind hier Informatiker im Raum? Ich habe gerade eine Frage, ja? Ich bin kein Informatiker. Ja. Aber eine Frage? Nein, aber ich kann mir tatsächlich nicht so richtig was in deinen Nutzermodellen vorstellen. Ah, hier da drüben? Nutzermodelle. Oh ja. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch ganz viele Forschungsarbeiten. so. Ähm, wenn man es allgemein anfängt, dann ist es das, wenn Sie jetzt ein Tutor wären und würden einem Studenten, einem Schüler zugucken, dann würden Sie sich irgendwann mal ein Bild von, dem, von der Person machen. Sie würden ihn vielleicht sogar charakterisieren, Sie ihn in irgendeine Schublade einbauen. Ist es ein Anfänger, ist es ein Beginner, ist es ein, ein Fortgeschrittener, ist es ein Experte, so diese Schubladen. Und würden vielleicht bei verschiedenen Lerninhalten, die es gerade Thema sind, einen Haken mental dransetzen oder auf Papier, aha, der hat dieses diese Lerneinheit schon bearbeitet, diese und jene. Aber wie sieht es mit der Umgebung aus, wo der Nutzer drin arbeitet? Sitzt er in der Bibliothek oder sitzt er in der Baustelle? Ja, und geht du mal vielleicht von der Baustelle weg, ist vielleicht nicht so gut zum Lernen. Diese ganzen Informationen, die können abgespeichert werden und die geben, ergeben dieses Bild, dafür sprechen wir vom, vom User-Model. Aber das ist sogar ein Modell, Modell ist eine Abstraktion eigentlich. Genau. Okay, dann muss ich vielleicht anders probieren. Also ich mache, im Idealfall hätte ich, wenn ich mir sowas hier angucke, einen absolut tollen Einblick in den Kopf vom Nutzer. Dass ich genau zu jedem Zeitpunkt wüsste, ähm, naja, der hat noch an der und der Stelle Schwierigkeiten, vielleicht sollte ich da noch mehr Inhalte ihm bereitstellen oder eben den Fokus darauf setzen. Das ist meistens nicht möglich. Wir können nicht in die Köpfe der Leute reingucken. Speziell beim Lernen ist das ein Riesenproblem. Deswegen versucht man ein abstrahiertes Modell des Nutzers zu bilden. Das kann im einfachsten Fall eine, eine, eine, eine Liste an in Informationen sein über eben die Umgebung des Nutzers, über die, welche Aufgaben hat er schon bearbeitet, was sein Alter und so weiter. Und es können im Extremeren Fall, da gibt es auch Arbeiten zu ähnliche ja, neuronalen Netze sein, die hinten dran stecken, die so ein, eben so ein abstrahiertes Modell des vielleicht kognitiven Zustands des Nutzers fassen. Also ich arbeite hier an der Stelle, arbeite ich auch mit so etwas wie kognitive Architekturen. Da kann ich reinschmeißen, was hat der Nutzer bislang für Wissenseinheiten sich angeguckt und dieses kognitive oder kognitive Architektur in dem Fall sagt, kann mir dann Aussage treffen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Bereich schon wieder in Vergessenheit gerät. Weil unser Gehirn ja so funktioniert, dass wir manche Ach, Sachen... Die, die genau, da stecken das Modelle drin. Wie Lernen stattfindet oder nicht? Ah, das ist noch etwas anderes. Wie das Lernen stattfindet, so didaktische Modelle, das ist nicht, das ist hier drin. Das, worüber ich jetzt gesprochen habe, was ich bei Ihnen als Frage verstanden, ist das hier. Wie kriegen wir ein abstrahiertes Modell hin zum Beispiel Zustand des Nutzers für dieses Lernprogramm. Die, es gibt jede Menge andere Modelle, zum Beispiel dieses didaktische Modell: Wie kann etwas gelernt werden? Oder ähm, zu Domänenmodelle: ja, Was hier steckt hinten dran? Ist es jetzt irgendwie die Relativitätstheorie, die gelernt werden soll, oder irgendwie eine Sprache? Das sind ganz unterschiedliche Modelle. Also wenn wir jetzt über Modelle sprechen, das haben wir gemeint gehabt, oh war ja, das ist ein ganz großes Thema. Ähm, da können wir uns gerne nochmal Kurz schließen, also da gibt es recht viel. Es gab auch ein EU-Projekt, zum Beispiel Grapple. Die haben auch versucht gehabt, alles möglich über den Nutzer in ein Modell zu packen. Ja, das beginnt dann so wie Schuhgröße, kommt dann mit rein, das ist halt manchmal fraglich, ob das sinnvoll ist. Was bringt denn das fürs Lernen? Ja, also meistens sind diese Modelle über den Nutzer, also dieses, wenn man sich technisch vorstellt, diese Listen von, oder diese Datenbanken über den Nutzer, ist meistens etwas fraglich. Ähm, ob die so zielführend sind. Frage beantworten, müssen wir nachher nochmal? Nee, ich will das jetzt nicht sprengen. Okay, dann würde ähm, ja, ich das kurz erwähnen, also ich habe so oft ist von KI gesprochen, als Technologien hinten dran, gibt es jede Menge, was man da nutzen kann. Äh, hier zum Beispiel diese kognitiven Architekturen, oder was ich nutze, semantische Interoperabilität, wie zum Beispiel RDF, Semantic Web. Ähm, wir, wir benutzen sowas wie Intelligent Virtual Agents, also solche äh, für den Tutor, dass sowas auf so ein kleines Männchen oder sowas aufpoppt und eine Hilfestellung gibt. Wir haben, wenn wir im Bereich der Bildauswertung sind, so, äh, Model-Driven Image Processing, dass da zum Beispiel künstlich irgendwelche Effekte in die Bilder eingestreut werden, um die Bilder eben künstlich zu, äh, die Schwierigkeit zu erhöhen. Das ja. wäre so eine, dieses Dynamic Difficulty Adjustment. Oder ähm, ja, hier adaptive Lernpfade. Das sind auch so Themen, die wir machen, dass es nicht nur einen Lernpfad gibt, sondern dass sich, das, dass sich die Lerneinheiten, die hintereinander gekettet werden, vom Pfad an den Nutzer anpassen. Das sind ein paar Beispiele für adaptive Lernarchitekturen. Align, auch, bei, auch, auch ein großes EU-Projekt, Tena, Ziga, jetzt neuerdings Rage, auch ein sehr großes EU-Projekt für Realizing an Applied Gaming Architecture, die versuchen wirklich tatsächlich, dass man, dass man zu helfen, dass man Lernspiele sehr schnell erstellen kann. Oder eben die TLA, die jetzt interessanterweise ein ähnliches Modell verfolgt, wie ich es vorgestellt hatte. So, das war so der Kurzausflug in den Bereich der Bereich der Forschung. Was wir jetzt an Spielen entwickelt haben ist, waren schon ein paar ähm, habe jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht gehabt, die sind vor allen Dingen jetzt im, im militärischen Umfeld auch wieder zu finden, weil da der Kunde eben auch die Bundeswehr war. Das hatte ich jetzt, habe ich jetzt auch auf ich glaube auf den Laptops müsste es auch drauf sein, weil es eine web ist, nennt sich Extra, für Exercise Trainer. Und was man hier sehen kann, ist, dass es verschiedene Fabriken gibt. Es gibt ein Verteilzentrum und ja, verschiedene Wege. Der Hintergrund ist der, oder die Motivation ist die, dass äh, bei solchen multinationalen Übungen, wie es bei der NATO öfter stattfinden, werden, äh, ja, wird Personal abkommandiert, ihr dürft euch darauf vorbereiten. Und dann bereitet sich Personal darauf vor, kriegt dann, ich habe das selber durchstöbern dürfen, solche ellen lang A4 ordner mäßige ja, Beschreibungen. Äh, das ist teilweise sehr trocken. Und dann soll man dann während so einer Übung, wo man ganz viele, ein paar Räume, und dann sind ein paar Rechner drin, da sitzen Leute an ihrem Monitoren und versuchen eben so eine, ja, so eine Auswertestrecke zu realisieren. Also sprich, wir haben irgendeinen Sensor, Luft, ein Flugzeug fliegt über irgendein Gebiet, dann macht es Fotos und diese Fotos sollen übertragen werden zur Bodenstation, müssen dann weiterverarbeitet werden, zu so einem Bildteppich zum Beispiel, und ausgewertet werden. Das Ganze steckt eben wunderschön beschrieben in solchen LL langen Dokumenten drin. Sie sind sehr trocken und es hat sich eben gezeigt gehabt, dass diese Übungen dann immer sehr lange dauern, weil die Leute halt doch meistens nicht wissen, was da zu tun ist, wer mit wem kommunizieren soll. Wenn eine Station ausfällt, wer dafür verantwortlich war, wen man dafür ansprechen muss. Und das, wurde Ganze, mal, das Ganze wurde spielerisch aufbearbeitet mit diesen Metaphern, dass man eben diese Fabriken hat, und die verarbeiten dann, die einen erzeugen Informationen, die anderen verarbeiten Informationen, machen zum Beispiel aus Rohdatenbildern Bilder oder aus Rohvideoströmen, Videoströme oder ein Bildmosaik und wir haben hier oben Kunden, ich glaube das ist hier angedeutet, die fordern halt solche, ähm, solche Auswerteprodukte und wenn man das in der entsprechenden Zeit geschafft hat, kann man Punkte bekommen und das Level schaffen und äh, kommt dann zum nächsten Level und lernt dabei eben, wie sind denn diese ganzen Prozesse. Also hinten dran sind so Business Processes äh, modelliert, die äh, hier dann quasi abgebildet werden. Das ist das andere, was jetzt auf äh, dem Laptop und dem Laptop läuft. Das ist jetzt ein Spiel, ein Serious Game, ein echtes, ausgewachsenes Serious Game für die Schulung militärischer Bildauswerter da geht es darum weil in der, bei solchen Bildauswertern die müssen eben so formalisierte Prozeduren trainieren, müssen die lernen, müssen die trainieren und ähm, dieses Spiel greift das auf und trainiert und lernt eben wie es zum Beispiel der Racky cycle aussehen soll oder wie das Tasken von einem Sensor vonstatten geht oder welche Fallstricke es da gibt. Ich habe vorhin ein Beispiel gebracht gehabt, wir können das auch gerne mal dann spielen dass ähm, so der Klassiker, man hat einen optischen Sensor losgeschickt in ein Gebiet, wo halt Wolken sind. Das bringt einem nicht so viel, da kommt nämlich tatsächlich nur eine, eine Wolkendecke zurück, man sieht nichts, da hätte man vorher vielleicht mal sich äh, die, die Wettervorhersage ansehen sollen und gesagt, ah ja, da ist bewölkt der Himmel, lass uns doch lieber einen Radarsensor losschicken. Ähm, weil jedes von diesen Aufträgen, dieser Auftrag kostet halt enorm viel Geld und es muss eben trainiert werden, dass das richtig gemacht wird. Das können Sie gerne mal ausprobieren, das ist eben auf diesen zwei ähm, Rechnern installiert, das ist so ein 4x-Strategiespiel man wird so ein bisschen durchgeführt, was man da machen muss. Ähm, ja, hier ist die Brücke. Das nur als Beispiel, ich habe dafür auch realisiert diese E-Line, dass dann so künstliche Wolken erzeugt werden und das äh, ja, zum Beispiel die, die Lernpfade künstlich angepasst werden, wenn eben das System feststellt, dass der Nutzer öfter mal was falsch gemacht hat und da immer wieder ins selbe Loch sozusagen reinfällt, dass dann das Spiel sich automatisch adaptiert. Ein anderes Beispiel, das können wir hier vorne dann noch sehen, ist, wo wir das Ganze mal versucht haben, diese E-Life für sowas wie ein Kartenlernspiel zu realisieren. Man sieht so von oben, ich glaube, wir haben es für Ingolstadt und Karlsruhe gemacht, einen Kartenausschnitt und jetzt muss man verschiedene ähm, ja, Fahrzeugtypen auseinanderhalten und dabei ein Lernziel, das Lernziel hinten dran ist, dass man ein, eins von diesen Fahrzeugen wiederfinden muss, irgendwo weiter oben und wir äh, muss es geschafft haben, das Spiel gewonnen. Und dabei, das Besondere an dem jetzt wiederum ist, dass es verschiedene ähm, Strategien berücksichtigt für die Adaption, nämlich dass hier so ein virtueller Agent mitläuft, auf den kann man draufklicken, das ist in dem Fall nur so eine Kapsel, auf den kann man draufklicken und der gibt einem jetzt abhängig von dem Modell, was wir hinten dran über den Lerner gelernt haben, passende Hilfestellung, die reicht von nur die Angabe, wie weit das Ziel noch entfernt ist, so die nächste Stufe, was wir dann hatten, war noch in welcher, also Entfernung plus Ziel und die dritte Stufe wäre dann die beste Hilfe, sozusagen wie so ein Navigationssystem, das kurz auch angezeigt wird, wie ist der Pfad zum Ziel. Ähm, wenn man besonders gut ist, dann ergeben, fliegen auch so mehr Wolken drüber und die Größe von den Objekten verändert sich, um das Ganze schwieriger zu machen, um das herausfordernd zu machen. Das haben wir auch gemacht gehabt. City to Challenge nennt sich das. Da gab es auch eine adaptive Version zu, nämlich dass man ähm, gefragt wird, kann man, man kann am Anfang eingeben, in welcher Stadt man gerne. Fragen bekommen möchte, wo, ja, wo Points of Interest sind oder wo welche Straßen sind und äh, das Ganze für optisch und Radar und wenn wir jetzt hier zum Beispiel in Frankfurt eingeben, dann würden wir gefragt werden, wo ist es der Rhein-Main-Tower, kriegt hier so einen Kartenausschnitt und muss jetzt in den richtigen Quadranten klicken und dann kriegt man entsprechend abhängig von äh, Gamifizierung, abhängig von der Geschwindigkeit und wie genau man war, kriegt man eben Punkte. Und bei besonders schweren Levels gibt es dann eben mehr von diesen Quadranten. Da habe ich vorhin schon mal erwähnt, wir benutzen auch sowas wie Eye-Tracking, das wollte ich jetzt nur kurz als Ausflug bringen, weil für mich, vielleicht kommt auch noch die Frage auf, für mich sind so diese, diese Frage, wann soll denn überhaupt Adaptivität stattfinden oder ob soll es überhaupt stattfinden, das ist für mich eine der wichtigsten Fragen weil, er kam ja vorhin als Zwischenfrage mit diesen Modellen, das ist nämlich ganz, ganz wichtig, ähm, soll man speziell bei Computerspielen soll man sowas wie Adaptivität überhaupt reinbringen weil es könnte den spielerischen Flow zerstören. Deswegen die Frage, wann oder ob soll überhaupt so etwas stattfinden. Da waren die Untersuchungen die ich durchgeführt habe, im Rahmen mit Eye-Tracking, wo wir ähm, uns angeguckt haben wohin schaut denn der Nutzer, schaut er immer wieder in die richtige Richtung, also ist er quasi on track, auf einem idealen Pfad oder guckt er verloren in der Gegend rum, jetzt speziell bei diesem Vorher Spiel was ich gezeigt habe, ähm, sodass wir quasi gegensteuern müssen, adaptiv gegensteuern müssen und ihm Hilfestellung geben können. Das ist ein bisschen hier so dargestellt. Guckt er da an die richtige Stelle, also ein Experte würde immer in die Richtung Ziel gucken, ähm, quasi der Abstand zum idealen Pfad wäre ganz gering und ein Anfänger würde eben nicht so häufig in die richtige Richtung gucken, würde tendenziell eher suchen, da die ähm, Wäre der Abstand zum idealen Pfad eher größer und deswegen könnte man hier eher Hilfestellung geben? Gerne. Ist das Eye-Tracking äh, durch die Kamera im Pad realisiert? Nee. Nee. Ähm, es geht tatsächlich, also es gibt auch eine Firma in Karlsruhe, die machen das mit, ähm, tatsächlich mit Webcams, mit einfacher HD-Auflösung über zum Beispiel die Kamera vom, vom Laptop. Äh, kann man das heutzutage schon lösen? für mich hatte es bei dem Spiel tatsächlich mich auch gereicht, eine etwas gröbere Auflösung zu bekommen, weil mich hatte bei den Untersuchungen auch nur interessiert gehabt, im großen Bildschirm, guckt ihr eben die richtige Richtung. Wenn man es einen ausgewachsenen Eye-Tracker nimmt, wir haben das mit einem ausgewachsenen, wissenschaftlichen Eye-Tracker durchgemacht gemacht gehabt, da kann man ja auch teilweise wirklich pixelgenau rausbekommen, wo guckt der jetzt welchen Teil vom Wort an. Das war aber gar nicht notwendig für diese Untersuchung. Also, ja, man kann es mit ähm, einfachen Geräten machen. Habe ich auch gemacht, zum Beispiel den iX oder iTracker Pro. Ähm, für die wissenschaftliche Untersuchung hatten wir uns dann aber doch unseren hausinternen äh, Tobi X60, glaube ich war es, genommen. Genau, es sah dann so aus. Ein Student durchgeführt, wo guckt der Nutzer hin? Ja, wenn ich am Ende... Ähm, was ich gesagt, erzählt habe, war ja zum Thema Serious Games, Digital Game Based Learning, Simulation, Gamification und dergleichen. Habe da eben so in Flow und Immersion etwas gesagt. Wichtig ist nochmal, dass Sie bitte mitnehmen, es soll die intrinsische Motivation zum, zur Interaktion ausnutzen. Das war diese, was ich am Anfang gesagt habe, 90 Prozent, was wir wirklich interaktiv mal angefasst haben, was gemacht haben, das behalten wir. Das wollen Spiele ausnutzen, weil ihnen diesen positiven Lernerfolg wollen wir eben mitnehmen. Äh, positive Auswirkungen auf den Lernfolg wollen wir mitnehmen. Ähm, wo die Forschungsarbeiten aktuell gerade laufen sind, eben dass man versucht, mit Adaptivität so eine personalisierte Lernerfahrung zu bekommen und diese adaptiven Lernspiele eben eine größere Immersion äh, ja, bringen sollen. Und äh, ja, was ich dann gezeigt habe, ist, dass auch Serious Games aktuell tatsächlich auch für professionelle Geschäftsanwendungen wie es im Bereich dieser Bildauswertung genutzt werden und nicht nur im Bereich zum Beispiel für Studenten im akademischen Umfeld, sondern dass das Thema jetzt tatsächlich auch angekommen ist. Da muss man auch dazu sagen, ähm, speziell in der Luftbildauswertung war da am Anfang, wenn man es so im Bereich der Militär das sagt, ähm, gab es am Anfang sehr große Vorbehalte, weil, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, Soldaten spielen nicht. Ja. Spiel, nee, spielen? nee, spielen? Ne, spielen, ne. Ja, das Wort spielen ist da geht nicht. Das heißt, man hat dort meistens nicht von, spricht dort nicht von Serious Games, sondern eher von äh, Computersimulationen. Ja? Also ich weiß nicht, ob das bei Ihnen im Bereich ähm, ja, ein Thema ist. Äh, wie gesagt, das Thema ist jetzt, in den letzten Jahren hat es mehr Akzeptanz erfahren, wahrscheinlich wegen Generation Y, äh, X und Y, die dann halt doch mehr dieses Spielerische schon kennen. Ähm, Davor war es halt eher so, nee, spielen, lernen und spielen, nee, geht nicht. Aber jetzt ist es schon eher akzeptiert. Siehe auch Richtung Gamifizierung oder Gamification. Wie geht es weiter? Es kann so aussehen, das habe ich jetzt eben da hinten auch dabei, dieses mal so ein Assistenzsystem im spielerischen Kontext für die Bildauswertung mit eben Virtual Reality. Das ist so gerade eins der Trendthemen. Gut, dann wäre ich fertig das habe ich doch eine Stunde erzählt ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit ich weiß, es ist warm hier drin gerne können wir jetzt noch ein bisschen Fragen stellen, ein bisschen diskutieren es gab schon die ersten Ideen und Ansätze ja, bei manchen von den, von den technischen Inhalten habe ich jetzt nicht so in tief gegangen aber wenn es da Fragen gibt, können Sie gerne auf mich zukommen ansonsten eben vielen Dank Thank you.